Jo Leute, ich bin's Conny und heute habe ich mal wieder was richtig Spritziges für euch. Und zwar fünf Gratis-Items von der Metal Band Metallica. Natürlich super passend zu diesem Base-Merch hier. Uh. Ne, Spaß beiseite. Wir gehen einmal kurz rüber zur Metallica Fangroup. Und hier steht schon in der. Beschreibung, dass diese fünf Experiences Free Metallica Merch bieten. Ihr könnt euch hier auch so normalen Merch kaufen, aber die Items, die wir bekommen, die kann man sich nicht kaufen, die kann man nämlich nur über diese Spiele bekommen. Das erste ist Aperiophobia, das ist halt so Roblox Backrooms, da kann man diese Metallica Logo Baseball Cap holen, ziemlich basic. Ich weiß, viele Leute mögen solche Basecaps und da könnt ihr einfach in Aperiophobia reingehen. Wenn ihr drin seid, dann geht ihr einfach auf Lobby, created einen neuen Room und drückt einfach auf Start, dann wird der Room gestartet und jetzt müsst ihr einfach den Metallica Raum finden. Man spawnt hier immer so ein bisschen random, das heißt, ich kann euch nicht den genauen Pfad zeigen, ihr müsst einfach suchen nach dem Metallica-Room und wenn ihr ihn gefunden habt und dann da drin seid, dann bekommt ihr auch die Metallica-Logo-Base-Camp. Wo haben wir sie? Hier, während das hier die ganze Zeit lädt, diese base -Care. So, es lädt, wir können endlich loslegen. So, also, wenn ihr drin seid, dann müsst ihr einfach nach dem Metallica-Raum suchen, ja hier seht ihr die Steuerung, so. Und einfach suchen. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Hier sind überall Metallica-Logos und Schilder und Bilder und was nicht alles. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich suche einfach wahllos irgendwo. An sich finde ich super cool, dass Metallica so eine Heavy-Metal-Band auf einmal in Roblox vertreten ist. Ich habe mir ja erst gedacht, wir wollen das machen, aber die haben sich halt Horrorspiele rausgesucht. Was ich äh, finde thematisch auch ganz gut passt Ich persönlich bin aber nicht so ein riesen Metallica Fan Deswegen bin ich auch nicht wirklich interessiert jetzt daran alle Items zu finden Ich würde es jetzt gerne auf Anhieb für euch finden, damit ich euch zeigen kann, wie der Raum aussieht Ich habe aber keine Ahnung, wo wir hin müssen, weil ich habe das Spiel nie gespielt Ich kenne mich nicht aus und ich habe keine Ahnung, wo der Raum ist Das Licht, aber das ist falsch, wir müssen nicht zu diesem Licht ich wollte gerade sagen, was wird als erstes passieren? Werde ich den Raum finden oder werde ich sterben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Oder hinten ist jemand, äh, dem sollte ich glaube ich nicht zu nahe kommen. Ja, wow. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Ich habe den Raum nicht gefunden. Der Metallica Room ist ganz normal in den Backrooms. Also das, was ich hier mache, ist komplett falsch. Aber ich habe sowieso keine Ahnung, wie ihr müsst. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, könnt ihr hier weiter irren. Ich werde jetzt weiter fortfahren mit dem nächsten Free Item. Wobei mir gerade auch Bock macht, weiter weiterzuspielen. Aber wir müssen weitermachen. The show must go on. Das nächste Item ist das Metallica Band T-Shirt. Das ist dann auch ein Layered T-Shirt. Das finde ich immer cool. Layered Clothing. Ich weiß, viele mögen es nicht, weil es auf Blockcharakteren nicht gut aussieht, aber ich finde Layered Clothing eigentlich ganz gut. Und um das Item zu bekommen, müsst ihr einfach nur in Frontlines reingehen und irgendein Match gewinnen. Wenn ihr nicht so gut in Shootern seid, dann sorry Leute, aber ähm, an sich kann man jedes Match auch einfach so gewinnen, weil es gibt natürlich auch Team Death Match und Team Deathmatch schon muss man nur dein Team gewinnen. Da besteht eine 50-50 Chance, dass man gewinnt. Wenn man schlecht ist, ist sie natürlich niedriger. Falls ihr ein schlecht ein PC habt oder am Handy seid, schlage ich vor, dass ihr eure Grafik-Settings auf manuell stellt und ganz runter stellt. Ich brauche das nicht machen, aber ihr könnt das gerne tun, damit es nicht so sehr laggt. Bei mir hat noch nicht alles reingeladen, aber ich drücke einfach auf Spanien und ähm, wir zocken einfach, bis wir ein Match gewonnen haben und dann kriegen wir das Metallica-Shirt. Also wenn dann irgendwann mal die Gra... Victory! Das war's! Victory! Zählt das schon? Ich habe noch nichts gemacht, deswegen. Ich glaube, das zählt gar nicht. Ich habe das Abzeichen nicht bekommen. Also ich habe kein Abzeichen bekommen. Oh doch, ich habe das Abzeichen nur nicht mitbekommen. Bei dem Shirt steht jetzt schon im Besitz. Das bedeutet, ich habe es geschafft. Ich bin einfach reingespawnt. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Item. Das ist so eine Halskette hier. Finde ich auch ziemlich cool. Dafür müsst ihr in Deep Woken reingehen. Die Sache bei Deep Woken ist, es kostet 400 Robux beizutreten. Die 400 Robux habe ich aktuell gar nicht. Weil ich Geld für das Pet Simulator X Huge Pet ausgegeben habe. Dementsprechend fällt das für mich aus. Was ich hier für das Item machen müsste, ist einfach in Deep Woken reingehen gibt es an verschiedenen Stellen solche Metallica Türen. Ihr werdet sie schon erkennen. Einfach irgendwo Türen, die normalerweise da nicht sind. Geht durch die Türen rein, dann läuft dann Metallica Konzert und ihr müsst es einfach angucken bis der Counter über ihrem Kopf bei 100 steht. Tut mir leid, aber wir machen weiter mit dem vierten Item. Und das ist die Metallica Logo Sonnenbrille. Wer es mag kann es auf jeden Fall tragen. Ich gehe mal kurz auf anprobieren. Ich wette, die sitzen mal wieder auf der falschen Höhe. Ja, viel zu weit oben auf diesem Charakter, aber keine Ahnung. Irgendwem werden die bestimmt stehen. Und um das Item zu bekommen, braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr Skill. Ihr geht nämlich rein in Survive the Killer oder Überlebe den Mörder. In Survive the Killer müsst ihr an sich erstmal nur in irgendeine beliebige Runde reingehen. Und ich habe vergessen Roblox aufzunehmen. Dementsprechend könnt ihr jetzt nicht sehen, wie ich das Item bekomme, sondern nur wie ich es euch nochmal zeige. Wenn ihr Survive the Killer drin seid, müsst ihr erstmal warten eine Weile, bis dann das nächste Match beginnt. Hier oben ist meistens ein Countdown. Manchmal steht er aber bei nur, ihr müsst einfach warten, bis die aktuelle Runde vorbei ist. Dann wählt ihr irgendeine Map aus, ist vollkommen egal welche. Offenbar haben wir uns für die Skate Zone entschieden. Dann wird ein Killer ausgewählt. Das ist sehr wichtig, dass ihr nicht der Killer seid, sondern irgendjemand anderes. Jetzt ist es Arsen, zum Glück bin ich es nicht. Dann lauft ihr einfach über die Map und sucht nach einem sehr hell scheinenden... Äh, Vinylalbum, die liegen eigentlich überall verteilt, zumindest in der Runde eben habe ich sie überall gefunden, gerade sehe ich noch keinen auf den ersten Blick, aber da liegt ein zum Beispiel, geht einfach hin und dann habt ihr es und dann könnt ihr euch verstecken, zum Beispiel hier im Schrank und müsst warten, bis der Countdown hier oben runtergelaufen ist, bis da ungefähr eine Minute steht. Ich habe jetzt aber keinen Bock zu warten, bis der Countdown unten ist. Wenn da dann eine Minute steht, öffnen sich die Türen und ihr seht auf eurem Bildschirm, ah, zum Glück hast du mich geholt, oh, ich wurde wieder belebt. wow, seht ihr auf eurem Bildschirm irgendwo so ein Haussymbol, müsst dann da einfach hinlaufen und damit entkommt ihr da. Und wenn ihr entkommen seid, seid ihr wieder zurück in der Lobby und in der Lobby lauft ihr dann mit diesem Album schnell zur Bühne hin zu diesem Kasten und packt euer Album da rein und dann kriegt ihr automatisch das Abzeichen und damit das Free Item. Für das letzte Item gehen wir rein in Piggy und in Piggy gibt es aktuell das Metallica-Event mit einer neuen Map und in Piggy klickt ihr dann einfach hier auf das Metallica-Logo für die neue Map. Und müsst dann die neue Map durchspielen. Klickt einfach auf Enter. Und dann ist das ähnlich wie bei Arby Battles halt eine Event-Map, die ihr gewinnen müsst. Mit einer super tollen Story. Metallica-Konzert. Dann kommt ihr und möchtet aushelfen, um Piggy loszuwerden, damit das Metallica-Konzert stattfinden kann. Oh, ich glaube, ich bin in ein laufendes Match reingelaufen. Hier oben sind überall schon Häkchen. Ich laufe einfach mal zu dem Punkt hin, der mir angezeigt wird. Ah ja, hier sind überall schon Häkchen. Das heißt, irgendwelche anderen Spieler haben schon alle Aufgaben erfüllt. <lacht> dann gehen wir mal hier die Bühne hoch. Ist auch schon alles erfüllt? Da ist noch was Grünes. Ah, was auch immer hier grün ist, ist auch schon erfüllt. Piggy ist da hinten auch stuck. Das ist immer sehr schön, wenn Piggy stuck ist. Ich klicke mal hier auf Freischalten. Und da ich jetzt mitten in einer Runde bin, weiß ich halt echt nicht, was zu tun ist. Hier ist auch ein Schwert. Ich kann damit auch nicht interagieren, meinetwegen. Vielleicht müsst ihr einfach warten, bis eine neue Runde startet, weil die Runde hier ist, glaube ich, gerade stuck. Aber ich bin auch nicht wirklich daran interessiert, das Item zu bekommen. Deswegen breche ich einfach bei Piggy ab.